Energie, Preise, Geldvernichtung und was Sie dagegen tun können, das ist das Thema des heutigen Videos. Herzlich Willkommen zu Audiatur.at Bevor ich mögliche Lösungen vorstellen kann, ist es wesentlich einmal das grundlegende Problem zu erfassen. Wie kann es überhaupt sein, dass diese Preise so extrem hoch sind? Und dazu ist es notwendig, dass wir uns die Strompreisbörse und das Prinzip, wie dort die Preise zustande kommen, näher anschauen. Es gibt zwei Arten, langfristiger Handel und kurzfristiger Handel. Der überwiegende Teil passiert über den langfristigen Handel. Kurzfristige Verträge ist das, wo es jetzt schon langsam beginnt, kritisch zu werden. Die Energieunternehmen wissen ja im Voraus nicht, wie viel Strom an einem bestimmten Tag gebraucht wird. Das heißt, die kaufen immer unter dem erwarteten Bedarf ein. Und die, diese, diese Differenz, diese kleine Differenz, die wird auf dem Energiemarkt, auf der Börse gehandelt. Und dabei kommt das sogenannte Merit-Order-Prinzip zur Anwendung. Was ist das eigentlich? Das teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis beim Strom. Ziel ist es eigentlich, dass erneuerbare Energien durch dieses System gefördert werden. Weil sich der gesamte Strompreis auf dieses Merit-Order-Prinzip beruft, entscheidet letztendlich ein einziges Gaskraftwerk, das am Schluss dazugeschalten werden muss, darüber, wie viel man für den gesamten, auch vielleicht schon vor längerem eingekauften Strom bezahlen muss. Aktuell kann nämlich der benötigte Bedarf nicht ohne Gas gedeckt werden. Gesetzlich geregelt ist das Merit-Order-Prinzip im Verrechnungsstellengesetz äh, in Paragraph §1 bzw. §10. Da wird eben diese Rangfolge für den Abruf von Kraftwerken festgelegt. Was gibt es für Alternativen zu diesem Merit-Order-Prinzip? Na ja, schauen wir mal in die Schweiz. In der Schweiz gibt es keinen deregulierten Strommarkt, da kauft jeder ein von dem Anbieter, der eben in der Nähe ist. So wie wir es früher in Österreich auch hatten. Wir hatten den Verbund und neun Landesgesellschaften. Mittlerweile ist das liberalisiert, in der Schweiz ist es nach wie vor anders. Die Kunden können sich dort eben den Strompreisanbieter nicht aussuchen und sie müssen einen vordefinierten Durchschnittspreis bezahlen, der sich an dem bestellten Energiemix orientiert. Möglichkeiten auf EU-Ebene gäbe es auch einige. Ich sage die plakativste. Ganz einfach, das Merit-Order-Prinzip nicht mehr auf fossile Brennstoffe anwenden. Oder anders gesagt, Gas, Kohle, Öl aus dem Preisbildungsprozess herausnehmen. Ein paar Sätze noch zum, zu der Ursache der Krise. Fracking. Shell bekommt Schiefergas-Zugang in der Ukraine. Die Ukraine hat ungefähr 1,2 Billionen Kubikmeter Schiefergas. Damit hat die Ukraine die drittgrößte Schiefergasreserve Europas. Nach Norwegen und Frankreich. Oder hier, Amerikaner wollen Fracking in der Ostukraine unter ihre Kontrolle bringen. Deutsche Wirtschaftsnachrichten, 28.07.2014. Ein Großteil der Vorkommen befindet sich ausgerechnet dort, wo derzeit geschossen wird. In den Gebieten Lugansk und Donetsk. Interessant. Also letztendlich, man merkt schon langsam, es ist wieder einmal ein klassischer Wirtschaftskrieg. Ja, auch spektakulär das Sanktionenpaket der Europäischen Union. Man versuchte wirklich alles, um offensichtlich die eigene Wirtschaft zu zerstören, der Reihe nach. Am 25. Februar 22 gab es ein erstes Sanktionspaket, dicht gefolgt dann von einem zweiten. Da haben die Staats- und Regierungschefs im Rat der Europäischen Union am 8. April 22 beschlossen, dass der Transport von Erdgas und Erdöl stark eingeschränkt werden sollte. Und soll. Am 5. Oktober schließlich wurde dann beschlossen die Umsetzung der von den G7-Staaten vorgesehene Ölpreisobergrenze. Ja, ja, und das Ganze wird in Österreich umgesetzt durch das sogenannte Sanktionengesetz. Was bedeutet das jetzt aber allerdings für uns Bürger bzw. Kleinunternehmer oder mittelständische Unternehmen, die unter der massiven Teuerung leiden? Nun, man muss sich in Erinnerung rufen, dass es ja einen Schutz des Eigentums gibt und der Staat dazu verpflichtet ist. Wo ist der geregelt? Im Artikel 1, äh, erstes Zusatzprotokoll der Menschenrechtskonvention. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, das öffentliche Interesse verlangt es. Gut, jetzt kann man sagen, mir wird Stück für Stück, langsam aber sicher, das Eigentum entzogen, indem die Inflation zuschlägt. Und genau das ist es nämlich. Das derzeitige Merit-Order-Prinzip ist ein Preisturbo bei der Energie und das bedeutet Inflation. Die Sanktionen sind ein Brandbeschleuniger, bedeuten Verknappung am Energiemarkt und bedeuten Inflation. Inflation ist Enteignung des Bürgers. Wie kann also der Staat sicherstellen, dass das Eigentum des Bürgers gesichert ist? Durch Transferzahlungen durch weiß ich nicht, soziale mildtätige Programme, ist das ausreichend, damit der Staat sagen kann, ja, ich habe genug für den Eigentumsschutz getan, oder muss er vielleicht gesetzliche Grundlagen ändern, dass die Preisbindung und Preisbildung anders zustande kommt? Muss er vielleicht nach einer gewissen Zeit überlegen, ob die diese Sanktionen wirklich einen Sinn machen, also ob das wirtschaftliche Opfer, das von allen Menschen, von Unternehmern, beansprucht und eingefordert wird, tatsächlich zur Zielerreichung geeignet ist. Zielerreichung ist ja offensichtlich, dass man Russland in die Knie zwingt. Es sind neue Partner gefunden worden, Indien liefert gerne nach Europa mit einem Aufschlag. Also letztendlich ist das alles eine sehr scheinhellige, fast schon verkommene Debatte auf dem Rücken der Bürger, die sehenden Auges ihr Vermögen, ihr Geld, ihre, ihre Grundlage verlieren, weil ein guter Teil des Einkommens zur Sicherung und zur Zahlung von Energiekosten verwendet wird. Was kann man jetzt dagegen tun? Ähm, man kann natürlich sämtliche Förderungen beantragen, das wird aber wohl ein, nur ein schwacher Trost sein, beziehungsweise ein Tropfen auf den heißen Stein. Der nächste Schritt wäre, sich zur Grund, zum Grundversorgungstarif anzumelden beim jeweiligen Stromanbieter, aber auch Gaszulieferer. Das Großartige beim Grundversorgungstarif ist, dass der doch deutlich unter dem liegt, was bislang angeboten wird. Wenn zum Beispiel beim Verbund 50 Cent die Kilowattstunde kostet, so kostet er im Grundversorgungstarif 17 Cent. Das ist doch ein erheblicher Unterschied von 33 Cent pro Kilowattstunde. Geregelt ist das Ganze in 77 Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz aus dem Jahr 2010 bzw. aus dem Gaswirtschaftsgesetz 2011, und zwar dort in § 124. Sinngleich steht dort, dass eben dieser, das Angebot zu machen ist, eines günstigeren Tarifes und zusätzlich, dass keine Sicherheitsleistungen verlangt werden dürfen, die mehr als eine Vorauszahlung für einen Kalendermonat beträgt. Sonst gibt es aber null NADA-Begrenzungen im Gesetz. Der Staat hat diese Transferleistung auf die Energieträger ausgelagert. Das heißt, jede und jeder kann das beantragen, es gibt keine verpflichtende. Angabe von Einkommensnachweisen oder dergleichen, dass man seine Bedürftigkeit oder Ähnliches nachweisen muss. Das gibt es alles nicht. Das gibt es maximal auf AGB, also auf, auf Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Energieunternehmens, bei dem Sie Kunde sind. Aber gesetzlich gibt es keine Grenze. Jeder kann diesen Grundversorgungstarif beantragen. So, die Rechtslage ist äh, Eindeutig allerdings wird sie von den Landesgesellschaften unterschiedlich gesehen. Die Kärntner Kellack zum Beispiel akzeptiert jeden Antrag auf Grundversorgung. Andere Anbieter sind da restriktiver. Das ist aber auf Basis der allgemeinen Geschäftsbedingungen und die können durchaus auch sittenwidrig sein. Musterbriefe, wie man das beantragen kann beim jeweiligen äh, Stromanbieter, finden sich auf e Es gibt zusätzlich die Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens. Sie sehen also, man kann einiges tun, wenn man es denn tut.